Angenommen, du führst ein Bauunternehmen und dein potenzieller Traumkunde hat die Idee, im Kopf ein Haus zu bauen. An wen denkt dieser Kunde, um sich beraten zu lassen? An dich natürlich. Und wie du das schaffst, jetzt im Video. Viel Spaß! Wenn du der erste Ansprechpartner sein willst und nicht das zehnte Vergleichsangebot, du immer wieder Anfragen erhältst, die nicht deiner Leistung entsprechen, Du mittlerweile zigtausende von Euros in Werbung investiert hast, ohne nennbaren Mehrwert. Du Angst hast, dass dir in kommender Zeit der Umsatz einbricht und du oftmals mit deinen Kunden über den Preis diskutierst. Oder wenn du Kunden hast, die eine ganz andere Vorstellung von deiner Arbeit haben, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Das hier ist allerdings nicht geeignet für Betriebe, die sich lieber auf den dicken Gewinnen der letzten Jahre ausruhen wollen und denen Modernisierung und Vorsorge für schlechte Zeiten vollkommen egal ist. Lieber die dicken Gewinne hamstern, um in schlechten Zeiten davon leben zu können. Das ist nicht meine Philosophie. Das gesamte äußere Erscheinungsbild deines Betriebes ist dein Fundament, um dich als Marke in den Köpfen deiner Kunden und Mitarbeiter einzunisten. Was ist das äußere Erscheinungsbild? Im Grunde jeder noch so kleine Fitzel, auf dem dein Name und dein Logo steht. Wenn alles im Zusammenspiel perfekt ist, dann erfährst du eine enorme Wertschätzung und bist ganz fest im Kopf verankert. Kunden sind stolz darauf, dass sie mit dir gebaut haben. Mitarbeiter sind stolz darauf, dass sie bei dir arbeiten dürfen. Das Logo spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Von Natur aus sucht unser Auge nach Harmonie und Schönheit, der goldene Schnitt. Der Vitruvianische Mensch von Leonardo da Vinci. Schönheit ist keine Geschmackssache, sondern wird von unserem Auge innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde entschieden. Wenn etwas nicht perfekt ist, dann müssen wir darüber nachdenken. Oder der Kopf schaltet sich ein und versucht vehement Gegenargumente zu finden. Wenn also dein Logo nicht vom Profi erstellt wurde und du es unter Umständen mit voller Stolz, wirklich mit viel Mut und Liebe auch selbst gemacht hast, dann hat es eine ähnliche Wertigkeit, als wenn ich als Designerin anfange, ein Haus selber zu bauen. Das ist Mist und das sieht man auch. Und vor allem sehen und spüren, dass ihre Kunden oder deine Kunden die Wertschätzung sinkt und auch das Ansehen bei potenziellen Mitarbeitern senkt. Und eine hochmoderne Webseite mit einem alten Logo ist vom Effekt her gleich Null. Geben Sie gerne mal bei Google den Begriff ein, Logoentwicklung, Apple oder eine andere namhafte Marke. Du wirst sehen, dass die Logos immer aktuellen Trends angepasst wurden. Das machen die Firmen nicht, um möglichst viel Geld zu verpulvern, sondern weil sie so Fortschritt, hohe Qualität und Aktualität ausstrahlen. Keiner möchte etwas Veraltetes kaufen. Voraussetzung für das Verankern deines Betriebes im Kopf deiner Kunden ist, bleibe deinen Werten treu, aber gehe mit der Zeit. Die Wahrheit ist, aus meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre und Insiderwissen aus über 100 Betrieben des Handwerks, Bau und Immobilien, dass du innerhalb von sechs Monaten deinen Betrieb als Marke so präsent am Markt positionieren kannst, dass du ein volles glückliches Team, richtig gute Projektanfragen, also einen wirtschaftlich sehr gesunden Betrieb erreichen kannst. Das ist absolut machbar und realistisch. Das Problem dabei ist, dass die wirtschaftliche Zukunft aktuell einfach sehr ungewiss ist und Trends und Techniken sich gefühlt täglich rasend schnell ändern.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 Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist, du engagierst eine Agentur. Die meisten Werbeagenturen allerdings betrachten niemals deinen Betrieb als Ganzes. Jahrelang musste ich es mit ansehen. Ich war leitende Creative Director als Grafikdesignerin. Und was soll ich dir sagen? Der Kunde rieft an und sagt, was er haben möchte. Die Auszubildende macht mal eben schnell schön und korrigiert so lange, bis der Kunde sagt, gefällt mir. Das ist zum Scheitern verurteilt. Wenn Agenturen wirklich richtig gut sind, sind die auch extrem teuer.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 Bei mir kaufst du nicht die Katze im Sack. Bevor wir beide starten, möchte ich mir sicher sein, dass dein Betrieb auch das Zeug zur echten Marke hat. Und so gehen wir dabei vor. Als erstes ein Potenzialgespräch, 100% kostenlos. Bevor wir starten, telefonieren wir. Ich stelle dir einige Fragen und höre ganz genau zu. Was sind deine aktuellen Probleme, Herausforderungen? Wo willst du in 5, 10, 25 Jahren stehen? Was wollen wir zusammen erreichen?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 Dort kannst du dir einen Telefontermin sichern. Vielleicht habe ich heute sogar noch Zeit. In unserem ersten Telefonat schauen wir uns deinen Betrieb im Detail an und können eine erste Einschätzung geben, in welchem Zeitrahmen wir deinen Betrieb auf das nächste Level bringen. Und natürlich kannst du dann auch all deine Fragen zur Zusammenarbeit stellen, auf die ich gerne im Detail eingehen werde. Ebenso erhältst Du dann auch einen groben Richtwert, was die Meistermarke für Dich individuell circa kostet. Wie gesagt, die Meistermarke ist nur etwas für Betriebe aus dem Bereich Handwerk, Baubranche oder Immobilienbranche, also Dachdeckereien, sanitär, Innenausbau, Friseur, Koch, Generalunternehmer, Immobilienmakler und und und. Wenn Du Steuerberater oder Hundetrainer bist, dann kann ich Dir leider nicht helfen. Genau das ist auch der Kern, der mich von anderen Anbietern unterscheidet. Ich möchte das ultimative Ziel für meine Kunden erreichen. Daher kann ich nicht einfach alle Branchen bedienen. Nur so kann ich meinen Kunden und vor allen Dingen dir die Erreichung deiner Ziele garantieren. Daher trage dir bitte keinen Termin ein, wenn du nicht unter die oben beschriebenen Berufe fällst. Wenn du dich aber... Wenn du aber Handwerker bist oder ein Betrieb, ein Teil der Baubranche bist, dann garantiere ich dir, dass es die besten 15 Minuten sein werden, die du in deinem Betrieb für dein gesundes Erfolgswachstum investierst. Klicke also auf den Link und buche dir einen Telefontermin. Wenn du dich jetzt noch fragst, ob das Ganze auch für einen Dreimannbetrieb mann betrieb bezahlbar ist. Ja, das ist es.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 Alle Marketingbestandteile der Meistermarke setze ich selber persönlich für dich um und bespreche alle Entwürfe persönlich mit dir. Bei uns bist du nicht eine unbekannte Person unter 1000 und daher habe ich auch nur eine geringe Kundenanzahl pro Jahr. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann sichere dir jetzt einen kostenlosen Telefontermin und wir klären alle offenen Fragen ausführlich und ehrlich. Ich nehme die Zeit für dich. Ich freue mich auf unser Telefonat und wünsche dir noch einen super Arbeitstag. Ciao.